Du hast Windows satt, dann ist Linux das Beste, was dir passieren kann. Was braucht man eigentlich zum Installieren von Linux? Eigentlich braucht man nur einen USB-Stick, der ungefähr 8 GB oder größer ist. Linux selber ist eigentlich nur das Herz und Gehirn des Betriebssystems, also der Kernel ähm, und daher müssen wir uns zuerst eine Distribution aussuchen, also das eigentliche Betriebssystem, wo auch der Linux Kernel drin ist, hier oben rechts in der Ecke ist. Ist ein lustiges Video über Linux. Ein Distro zu wählen ist selbst für mich kompliziert. Beziehungsweise eher verwirrend, dass es sehr, sehr viele Distros gibt. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass eigentlich alle Ubuntu-basierten Distributionen für Anfänger ganz okay sind. Und ich habe mir hier ein paar ausgesucht. Also wir haben hier Pop-OS, dann gibt es noch zum Beispiel Elementary-OS, was ein bisschen aussieht wie Mac-OS. Dann gibt es noch Linux Mint, was so ein Klassiker ist. Das ist praktisch Ubuntu in grün. Dann gibt es noch Zorin OS. Für die von euch, die sich auch noch ein bisschen mehr zutrauen, gibt es auch noch Manjaro und ein paar Debian-basierte Distros, zum Beispiel MX Linux. Und nebenbei Ubuntu basiert auf Debian. Wenn du dir nicht sicher bist, welches Distro du installieren möchtest oder du Linux erstmal ausprobieren möchtest, kannst du auch VirtualBox oder VMware installieren und Linux in einer virtuellen Maschine installieren, um es dann auszuprobieren. Man kann auch einige Betriebssysteme auf dem gleichen Computer haben, sogar auf der gleichen Festplatte. Dazu verlinke ich euch mal ein Video in der Beschreibung und vielleicht auch oben rechts in der Ecke, wenn ich nicht zu so blöd dafür bin. Ähm, für die Demonstration hier werde ich PopOS installieren und dafür müssen wir auf pop.system 76.com gehen und dann auf Download klicken. Dann kommt so ein lustiges Pop-up, wo man zwischen äh, dem Download mit NVIDIA-Treibern vorinstalliert und äh, Treibern für alles andere, äh, die auch schon im Linux-Kernel integriert sind, äh, wählen kann. Dann startet der Download für die äh, ISO-Datei, die wir dann auf den USB-Stick flashen werden. Dafür benutzen wir Edger. Edger ist so ziemlich selbsterklärend und auch auf allen Betriebssystemen sogar Linux selber verfügbar. In Etcher selber muss man sich praktisch einfach nur durchklicken. So, und hier endet der, jetzt der durchgeskriptete Part. So, jetzt müssen wir uns unseren PC schnappen und den USB-Stick. Und den USB-Stick natürlich in ein passendes Loch. Bäh. Dann, äh, müssen wir den PC hochfahren, also den Anschalter, den kleinen Knopf da drücken. Dann müssen wir einen bestimmten Knopf die ganze Zeit durchsperren. Allerdings sind Hersteller sehr schlau und deswegen hat sich jeder Idiot einen anderen Knopf ausgesucht. Deswegen müsst ihr erstmal nachschauen, welchen Knopf ihr drücken müsst. Dann müssen wir im BIOS bis zur Boot-Kategorie navigieren oder etwas äh, oder ein kleines Dropdown-Menü, wo Boot Priority oder so draufsteht. Ähm, und dann müssen wir die erste Option auf den USB-Stick setzen. Dann müssen wir nur noch F10 drücken, bestätigen und warten weil der PC dann neu startet und von dem USB-Stick hochfährt. So, das System ist jetzt hochgefahren. Hier können wir jetzt... Also, in der Theorie kann man das Ganze auch einfach schließen ähm, und das ganze System normal benutzen. Das Betriebssystem ist voll funktionsfähig. Nur wenn man jetzt den Computer neu starten würde, wäre jetzt alles wieder praktisch zurückgesetzt. Ähm, also, alles, was ihr hier drauf speichert, wird nicht permanent gespeichert. Ähm, und wenn ihr das Betriebssystem jetzt installieren wollt, sucht ihr hier nach Install. Und dann kann man hier die Sprache wählen, äh, die Region, das Tastaturlayout. Also, die meisten von euch würden jetzt Deutsch nehmen, aber ich habe eh eine englische Tastatur vor mir liegen. So, so. Und hier kann man jetzt zwischen manueller Partitionierung und äh, automatischer wählen. Wenn ihr noch nicht mal wisst, was eine Partitionierung ist, geschweige denn, wie man. Selber eine Festplatte partitioniert. Nimmt einfach das obere. So, hier kann man dann die Festplatte auswählen. Ähm, und wenn man hier auf diesen Erase and, Erase and Install Knopf klickt, wird die komplette Festplatte überschrieben. Also alles, was auf dieser Festplatte drauf war, wird gelöscht. So, hier kann man dann den Namen von dem, ich sag mal, Hauptbenutzer eingeben. das passwort für diesen Hauptnutzer. ich habe ein sehr sehr schwieriges passwort genommen das bestimmt nicht an 2D-4 ist <lacht> so hier kann man die festplatte verschlüsseln ich möchte die aber nicht verschlüsseln deswegen klicke ich hier auf don't encrypt und das system wird installiert Das dauert auch nicht besonders lange ist jetzt gleich schon fertig in zwei minuten ist jetzt aber trotzdem mal ein cut So, das Betriebssystem ist jetzt fertig installiert. Zumindest auf der Festplatte, die wir gemeldet haben. Ähm, und wir müssen jetzt den Computer neu starten. Dafür klicken wir hier entweder auf Power Off und dann Restart oder auf Restart Device. Wir geben unser sehr sicheres Passwort ein. So. Äh. Nice. Dann kann man auch erkennen, dass das nicht auf dem Laptop selber läuft, sondern nur in einer virtuellen Maschine. Äh. Darum ist die Auflösung auch so beschissen auf einmal. Äh, äh, äh. So. Ich glaube ich hatte es auf normal 720 PM. ja, passt. So, jetzt kommt hier so ein Post-Installation-Ding, wo man noch ein paar Sachen konfigurieren kann. Hier schön auf Next klicken. Hier kann man noch ein anderes Tastaturlayout hinzufügen, würde ich zumindest, zumindest machen. Also ich habe eine englische Tastatur, deswegen habe ich eigentlich immer ein englisches Tastatur-Layout. Aber wenn ich zum Beispiel deutsche Texte schreibe, brauche ich ja auch Umlaute und scharfes S und so. Und deswegen äh, nehme ich hier meistens auch noch das deutsche Layout dazu. Dann kann ich immer zwischen den Layouts wechseln. So, hier können wir jetzt das Dock konfigurieren, wie das aussehen soll, ob wir überhaupt eins haben wollen. Ich nehme immer das letzte, weil das sonst mehr eine Taskbar ist. Und ich mich daran schon satt gesehen habe. Äh. Ja, den App-Knopf können wir da rumlassen. So. Hier werden noch ein paar sachen erklärt hier kann man jetzt einstellen ob äh, das betriebssystem wissen darf wo man sich befindet also gps das lassen wir aus ist auch standardmäßig so was ziemlich gut ist im gegensatz zu anderen betriebssystemen <lacht> hier die zeitzone ist standardmäßig auf deutschland gesetzt wie man hier sieht also jetzt habe ich mich wieder verklickt äh, Ne, ist nicht standardmäßig auf der gesetzt gewesen. Was Sinn macht, weil ich GPS ausgestellt habe gerade. Also, dann muss man hier einfach die Zeitzone auswählen. Einfach hinklicken, äh, auf welches Land man möchte. Oder nach der Zeitzone, so, Zeitzone suchen. Bei uns ist das immer noch Berlin. Hier, ne? Hatte ich aber schon ausgewählt. Und hier kann man noch dann ein paar Accounts hinzufügen. Microsoft, Google und so. Damit man halt hier in dem Dateienmanager direkt Zugriff auf Google Drive und so hat und alles was man halt haben möchte. Das überspringen wir einfach. Äh, und ja, das Betriebssystem ist jetzt vollkommen nutzbar. Ist ein bisschen lahm, weil es wie gesagt in der virtuellen Maschine läuft. Aber vollkommen funktionstechnisch und wenn man jetzt was installieren wollen würde, würde man das entweder über das Terminal machen. Das ist aber für die meisten zu kompliziert, obwohl es die schnellste Möglichkeit ist. Aber es gibt ja auch einen süßen App Store, wo man einfach sich irgendwas raussucht und dann einen Knopf drückt und das installiert. Hier habe ich noch ein paar Kleinigkeiten geändert, aber äh, ja, das war's. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Spaß.